Wir haben in dieser Woche das erste Sondierungsgespräch mit der SPD und es werden nach diesem Gespräch weitere Gespräche verfolgen. Ich wünsche mir, dass wir zügig arbeiten, dass wir gut vorankommen und nicht die Gespräche bis weit in das nächste Jahr hinein ziehen. Wir werden mit der SPD verhandeln, mit dem Ziel, eine Regierung zu bilden, eine stabile Regierung zu bilden. Wir äh, wollen mit der SPD diesem Land eine äh, gute Regierung stellen und das werden wir sehr engagiert, seriös äh, werden wir das tun. Und äh, ich hoffe, dass wir äh, doch äh, schneller vorankommen können, als es jetzt in manchen Äußerungen äh, gesagt wird.